Der verlorene Sohn, eine Geschichte, die Jesus erzählte. Das ist Holger, Holger hat zwei Söhne, Peter und Klaus. Klaus, der Jüngere, kommt eines Tages zu Holger. Er bittet Holger, ihm sein Erbe schon jetzt auszuzahlen. Das tut Holger und Klaus packt direkt seine Sachen, um ins Ausland zu gehen. Dort lässt er es sich gut gehen. Er kauft sich von dem Erbe ein schönes Haus und ein teures Auto. Jeden Abend geht er auf Partys und feiert bis in den Morgen. Nach einer Weile, die er so lebt, geht sein Geld langsam zur Neige. Als sein Geld alle ist, bricht auch noch eine Hungersnot aus und er kann sich nichts mehr zu essen leisten. In seiner Not nimmt er einen Job als Hirte für Schweine an. Sein Boss verbietet ihm sogar, das Essen der Schweine mitzuessen. Als Klaus hungrig zwischen den Schweinen sitzt, erinnert er sich, bei meinem Vater ging es doch allen gut. Selbst seine Angestellten hatten ein gutes Leben. Vielleicht lässt mich mein Vater wenigstens für sich arbeiten, wenn ich zurückgehe. Also macht Klaus sich auf, zurück zu seinem Vater. Als Klaus nach Hause kommt, wartet Holger schon auf ihn. Er rennt ihn entgegen und umarmt ihn freudig. Klaus entschuldigt sich bei seinem Vater, dass er sein ganzes Geld verprasst hat und bittet ihn einfach nur für ihn zu arbeiten. Nicht wie ein Sohn, sondern wie ein Angestellter. Holger geht gar nicht darauf ein. Sofort organisiert er eine riesige Party für Klaus. Als Peter davon erfährt, wird er wütend und besperrt sich bei seinem Vater. Für mich hast du nie eine Party gegeben, obwohl ich immer hier war und für dich gearbeitet habe. Holger antwortet ihm nur, Peter, alles was mir gehört, gehört auch dir. Du kannst doch jederzeit eine Party feiern, wenn du das willst. Klaus war für uns wie tot und jetzt lebt er wieder. Ist das nicht ein Grund zu feiern? Jesus erzählte diese Geschichte, um seinen Zuhörern zu zeigen, dass Gott sich riesig freut über jeden, der von einem schlechten Leben umkehrt und zu ihm zurückkommt.